Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Hey Sport2000-Family, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video, wie ihr uns schwer mitbekommen habt und wie wahrscheinlich auch viele von euch betroffen sind, ist hier aktuell Fußballtraining relativ schwierig, weil die Fußballplätze zu haben, es findet kein Training im Verein statt. Wie ihr aber trotzdem fit bleiben könnt und euch sogar Fußballer verbessern könnt, das wollen wir euch heute erklären. Heute soll es nämlich um das Thema Techniktraining für zu Hause gehen. Ich habe für euch vier Übungen am Start, die ich euch jetzt mal näher erkläre, die ihr zu Hause nachmachen könnt, um eure Technik zu verbessern. Ich habe nämlich für euch heute vier verschiedene Technikübungen dabei, die ihr ganz easy zu Hause nachmachen könnt. Ihr braucht dazu kein Equipment. Braucht quasi nur etwas Platz zu Hause und natürlich einen Fußball. Das heißt, ihr könnt die optimal zu Hause nachmachen. Das sind relativ einfache Übungen, aber die sehr, sehr effektiv sind, um euer Ballgefühl natürlich zu verbessern und dann aus der Fußballschirmpause auch ein bisschen Vorteil zu ziehen, um euch einen kleinen Vorteil zu erarbeiten, eure Technik zu verfeinern. Ich würde sagen, jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt gibt es mal die vier Technikübungen. Kommen wir zur Übung Nummer 1. Das ist eine Pendelübung und die sieht so aus. Also bei Übung Nummer 1 ist es wichtig, dass ihr den Ball zunächst zwischen den Beinen pendeln lasst und der entscheidet, ob ihr das machen wollt. Dann kommt mit der rechten Sohle Ball nach außen, mit der Innenseite wieder zurück. Wieder pendeln. Das gleiche mit links Sohle nach außen, Ball wieder rein. Zack, nach Spielen. Dann links Sohle rein. Rechts oder rein und dann wird es eben immer schneller. Kommen wir zu meiner Lieblingsübung Maradona 7 oder bei uns in dem Fall jetzt Maradona 5 und das sieht wie folgt aus. Die Maradona Cell oder Maradona 5 sind auf jeden Fall sehr gut fürs Ballgefühl und gleichzeitig auch für die Stabilität an sich. Man stand mit dem rechten Fuß, spielt mit beim starken Fuß quasi nach oben, dann mit dem Knie, Kopf auf der anderen Seite, Knie links, Fuß links, dann wieder nach rechts spielen und das Ganze beginnt von vorne. Das ist natürlich relativ schwierig, aber dadurch bekommt man auf jeden Fall sehr gut Ballgefühl. unter euch, die natürlich das Ganze jetzt noch nicht so gut beherrschen, kann man das auch ein bisschen einfacher gestalten und zwar das Ganze nur mit den Knien und dann auf der anderen Seite weitermachen. Das sieht dann wie folgt aus. Der spielt quasi immer bei Kreuz. Links auf und andersrum und versucht dann dadurch natürlich möglichst viele Kontakte zu sammeln. Für Übung Nummer 3 braucht ihr Hütchen oder allgemein einfach Schuhe, Bücher oder sonstiges, um eine Markierung am Boden zu setzen. Diese Übung ist von Toni Groß und sieht wie folgt aus. zwischen euren beiden Beinen zunächst vorwärts, geht dann um das Hütchen drumherum und macht das Gleich dann rückwärts und bildet so quasi eine Acht, um immer wieder von vorne zu starten und den Ball möglichst viel Kontakte zwischen euren beiden Beinen zu geben. Kommen wir zur Übung Nummer 4. Hier geht es nochmal direkt um das Ballgefühl, dass man den Ball quasi antippelt und das sieht wie folgt aus. Sich sieht relativ simpel aus, aber ist auf jeden Fall sehr sehr effektiv. Es gibt hier zwei Stufen. Stufe 1 ist eher für Beginner, da tippt ihr den Ball quasi mit rechts und links an mit euren Fußspitzen. Wichtig dabei ist, relativ viel Tempo zu haben und den Ball nur leicht anzutippen und nicht irgendwie wegzurollen. Und wer es dann noch mal ein bisschen schwieriger haben möchte, der kann den Ball quasi mit den Fußspitzen immer noch hin und her ziehen und die Gleichung machen, das heißt auch wieder auf Geschwindigkeit und möglichst viel Kontakte sammeln. Ja, Sport 2000 Family, das waren dann auch schon wieder die vier Technikübungen, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ihr Fragen zu den Übungen habt oder Vorschläge für die kommenden Videos, einfach mal einen Kommentar da lassen. Da gehen wir sehr, sehr gerne drauf ein. Ich kann euch auch jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ihr unbedingt bei uns auf Instagram vorbeischauen sollt. Den Link findet ihr in der Beschreibung, denn dort stellen wir jede Woche verschiedene Trainingsübungen vor. Es gibt auch coole Gewinnspiele, wo ihr beispielsweise Fußballschuhe, Matchbälle oder Trikots gewinnen könnt. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, checkt jetzt mal die Beschreibung aus. Wir wollen euch natürlich trotz der Corona-Pause möglichst viel Fußballthema präsentieren und euch auch helfen, trotz dieser Zwangspause einen Vorteil zu haben bzw. was Positives zu haben, um trotzdem trainieren zu können und Spaß am Fußball zu haben. Also auch natürlich auf YouTube nicht vergessen, abonnieren. Wir kommen natürlich weiterhin sehr, sehr viele Fußballvideos. Wir haben zum Glück etwas vorproduziert, dass ihr unterhaltet werdet. Es kommen Trainingsvideos, Testvideos, Gewinnspiele. Also unbedingt abonnieren, verpasst ihr keine Videos. Ich würde sagen, jetzt habe ich genug gelabert. Das war's für heute. Macht's gut, haut rein und ciao.